So, wir sind noch bei der Bewegungswissenschaft und in diesem Schnipsel erkläre ich euch das sogenannte HKB-Modell oder HKB-Modell, das nach den drei Forschern Haken, Hermann Haken, Scott Kelso und Bunz, Bunz weiß ich jetzt nicht mehr den Vornamen, dass die in die Bewegungswissenschaft eingeführt haben und damit diese systemdynamische Sichtweise auf die Bewegungskontrolle bzw. die Synergetik bekannt gemacht haben und eigentlich auch eingeführt haben in die Bewegungswissenschaft. Hermann Haken ist sozusagen der Vater der Synergetik, der synergetische, selbstorganisierende Phänomene, in der Physik als erstes, der ist eigentlich Physiker und in der Physik als erstes am Laser ähm, nachgewiesen hat, nämlich dass sich die Laserschwingungen irgendwie so organisieren, dass alle in der gleichen Phase und in der gleichen Frequenz schwingen und das hat er eben synergetisch modelliert. Ja, ähm, dann fange ich jetzt erstmal an damit, ähm, dass ich ein paar Begriffe erkläre, die für die synergetische Sichtweise wichtig sind. Das ein wichtiger Begriff ist der sogenannte Ordnungsparameter. Der Ordnungsparameter ist eine kollektive Variable, die die Gesamtdynamik eines Systems kennzeichnet und die wird als eine Potenziallandschaft oder in unserem Fall der Bewegungskontrolle als ein Aufgabenraum modelliert und da sollen alle wirkenden Kräfte abgebildet werden. Und das ist typischerweise natürlich ein hochdimensionaler Raum, in dem irgendwie eine Hyperebene drin liegt. Aber für die, den Zweck der Veranschaulichung gehe ich mal davon aus, dass wir nur einen ganz simplen Raum haben, einen simplen Aufgabenraum oder eine simple Potentiallandschaft, die im Prinzip aussieht wie eine Parabel. Wie diese, ähm, dieser Aufgabenraum genau aussieht, das wird durch Kontrollparameter bestimmt. Und ein Kontrollparameter bewirkt also qualitative Veränderungen auf der Ebene der Ordnungsparameter und ist modellierbar als eine Umformung des Aufgabenraums. Dazu kommen wir später noch mal ein bisschen genauer. Die Systemdynamik, also wie sich das System dann tatsächlich organisiert, wird modelliert durch einen Punkt in diesem gesamten Aufgabenraum und dieser Punkt repräsentiert sozusagen gerade den Zustand, in dem sich das System gerade befindet. Und der, also hier haben wir, machen wir den Laserpointer an, hier haben wir also jetzt diesen Punkt und in diesem Zustand soll sich unser System gerade befinden. Und der Kernpunkt der systemdynamischen, selbstorganisierenden Sichtweise ist der, dass diese in, in dieser Potenziallandschaft es Zustände gibt, die besonders energetisch günstig sind und das System ist durch die Selbstorganisationsprozesse bestrebt, diesen energetisch günstigen Zustand einzunehmen. Und ein solcher energetisch günstiger Zustand nennt sich auch ein Attraktor, weil der sozusagen anzieht, attraktiv ist als, als Systemzustand. Und ich habe das hier an dieser kleinen Kugel mal veranschaulicht, guckt sie euch mal an, die springt also irgendwie runter und landet dann irgendwann mal unten in diesem Tal. Der Weg auf den die in dieses Tal kommt, der ist natürlich jetzt nicht so vorgegeben, ob sie dann hin und her springt oder einfach runterrollt und dann wieder hochrollt und wieder runterrollt oder wie sie da hinkommt, das ist ungeklärt. Ich hatte euch in der letzten Vorlesung schon mal die Binarkonvektion ähm, nahegebracht, nämlich dass sich eine zähflüssige Flüssigkeit in einem Topf in so wabenförmigen Mustern bewegt und das will ich jetzt hier mal ähm, nochmal aufgreifen. Ich habe hier in diesem Topf habe ich irgendwie eine Flüssigkeit drin und erhitze diesen Topf so langsam und dadurch, dass dieser Topf erhitzt wird, gerät die Flüssigkeit da drin in Bewegung. Und Wenn ich noch mal ein bisschen länger erhitze, dann entstehen solche Konvektionsströmungen. Hier unten wird es warm und dadurch, dass es warm wird, steigt die Flüssigkeit nach oben, oben kühlt sie sich wieder ab und kommt wieder runter und das ist dann in solchen Kreisbewegungen und diese Kreisbewegungen nehmen die anderen Waben mit und dann geht das hier in so einer Kreisbewegung, und so entstehen diese Konvektionsströmungen. Wie rum sich das Ganze nun dreht, das kann man eigentlich nicht vorhersagen, das hängt von bestimmten Kleinigkeiten ab und hier verweise ich jetzt mal auf den berühmten Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien, der in Europa einen Wirbelsturm auslösen kann unter ganz bestimmten Bedingungen. Also hier könnte zum Beispiel irgendwie eine Unebenheit in dem Topf sein, die es bewirkt, dass sich das Ganze so rumdreht. Und wenn die Unebenheit eben ein bisschen weiter hier ist, dann dreht sich das andersrum oder wie auch immer. Also das ist eher tendenziell von so zufälligen Ereignissen abhängig. Aber worauf ich jetzt hier hinaus will, ist, durch diese Erhitzung hier als ein Kontrollparameter, ähm, ändert sich diese Potentiallandschaft und wird sozusagen instabil und der Systemzustand wird dann irgendwie von diesen einem dieser Attraktoren angezogen und wandert dann also entweder zu der einen Richtung oder zu der anderen Richtung und das eine ist eben hier, dass sich das in der Mitte ähm, rechts rumdreht und hier, dass es sich in der Mitte links rumdreht. So soll das hier, das soll diese Darstellung heißen und diese beiden ähm, Zustände werden als gleich attraktiv angenommen. Das heißt, wir haben den Ordnungsparameter, das Strömungsmuster und der Kontrollparameter ist die Temperatur, die dazugeben wird. Okay, nur um so ein bisschen einzuführen in die Denke der ähm, Synergetik und das Ganze hat dann Scott Kelso weiter oder übertragen auf Bewegungen des Menschen. Und da hat er etwas Merkwürdiges festgestellt, wenn man seine Finger nimmt und die in Phase hin und her bewegt und das könnt ihr gerne mal selber machen und die sozusagen immer so hin und her bewegt und dann immer schneller werdet und immer schneller werdet und immer schneller werdet, dann ist es irgendwann mal switcht das um in eine parallele oder antiphasische ähm, Bewegung. Und dieses Phänomen, das passiert bei eigentlich allen Menschen, man muss es nur eben schnell genug machen mit dem hin und her wackeln und dann wird von der Inphase darstellung in die Antiphase-Darstellung ähm, geswitcht. Nebenbei sehe ich gerade, dass ich hier symmetrisch und parallel ähm, verwechselt habe, also parallel ist hier, dass die beiden parallel geführt werden und symmetrisch ist hier unten, dass sie beide an dieser Symmetrieachse gespiegelt sind. Lasst euch davon nicht verwirren. Gut und wenn man das jetzt darstellen möchte als eine ähm, Attraktorlandschaft oder einen Aufgabenraum, dann sieht er hier ungefähr so aus. Ich habe hier unten stabile Zustände, hier oben instabile Zustände und diese parallele Fingerwackelgeschichte, die befindet sich hier in einem attraktiven Zustand. Alles dazwischen ist sehr ähm, instabil, also wenn ich zum Beispiel die Finger so bewege, dass ich der äh, rechte Finger so und hier, der befindet sich in der Mitte und dann geht es so, das kann ich also nur mit einem sehr hohen Kontrollaufwand und ist also sehr instabil. Während hier nochmal ein sehr stabiler Zustand ist nämlich der, dass die Finger symmetrisch hin und her wackeln. Der Ordnungsparameter hier ist die relative Phase, das heißt also die, ähm, die, das Verhältnis der beiden Finger zueinander. Und der Kontrollparameter, das haben wir eben in dem Experiment festgestellt, ist die Bewegungsfrequenz. Und je nachdem, wie ich die Bewegungsfrequenz verändere, verändert sich hier auch diese Potentiallandschaft. Ähm, hier bin ich einer, bei einer relativ niedrigen Frequenz und befinde mich jetzt hier in diesem Attraktor und kann das also auch schön hin und her machen. Und dann werde ich immer schneller und immer schneller und immer schneller. Und durch dieses schneller Werden so modellieren Haken, Kelse und Bunz das Verhalten, ähm, ändert sich diese Attraktorlandschaft, diese Potentiallandschaft in so eine parabelförmige, die nur noch einen stabilen Zustand hat und dieser eine stabile Zustand ist die symmetrische Fingerbewegung. Wenn ich jetzt von dieser symmetrischen Fingerbewegung wieder langsamer werde, dann bleibe ich typischerweise in dieser symmetrischen Fingerbewegung, würde dieses Modell vorhersagen. Diese Potentiallandschaft wird in der Bewegungswissenschaft auch Aufgabenraum genannt. Das heißt, der modelliert sozusagen die Aufgabe, die ich habe, wenn ich mich bewegen soll und Aufgabenraum möchte ich dann hier auch noch mal definieren. Unter einem bewegungsbezogenen Aufgabenraum verstehen wir die Veranschaulichung einer Bewegungsaufgabe als einen mehrdimensionalen Raum, in dem sich in dem Täler in der sich ergebenden Potentiallandschaft funktional vorteilhaften Bewegungsvarianten, das sind eben diese sogenannten Attraktoren und Berge, funktional nachteiligen Bewegungsvarianten, <lacht> die nennt man dann Repelloren, also die stoßen weg, ähm, entsprechen. Und wenn wir jetzt nochmal dieses haken kelso bunz modell ähm, uns angucken und hier in einem dreidimensionalen Raum die Bewegungsfrequenz auftragen, also sprich wie schnell sich die Person bewegt und das wird nach hier hin immer schneller, dann haben wir hier sozusagen immer, wenn wir hier eine Ebene rausschneiden, dann haben wir die zweidimensionale Darstellung der Landschaft, wie ich sie euch eben gezeigt habe und man kann, kann hier an dieser Abbildung sehr schön sehen, je mehr man, je schneller man wird, desto mehr verändert sich die Landschaft, so dass wir hier dann irgendwann mal eine Landschaft haben, die nur einen attraktiven Zustand hat, hier, während bei einer langsamen Frequenz hier noch 1, 2, 3 attraktive Zustände da sind und das Ganze kann man also tatsächlich mathematisch sehr gut modellieren und dabei findet man dann Phänomene, die in der Synergetik vorhergesagt werden, wie zum Beispiel so einen, ähm, eine kritische Fluktuation, das heißt also dass hier an diesem Punkt, wo ein Attraktor tendenziell verschwindet und das System zu einem neuen Attraktor ähm, sich bewegen muss, da sind dann besonders instabile Zustände. Okay, das war das HKB Model und ihr habt jetzt so ein bisschen die Denkweise der synergetischen Modellbildung der motorischen Kontrolle kennengelernt.